herzlich willkommen zurück hier in idaho und zwar mit mir dem mr bauer kurze rekapitulation wir sind gerade dabei unsere unser feld fertig ähm, zu ernten und dann hat man oder dann hat eben leider unsere sekretärin schon ziemlich viele aufträge angenommen und zwar von einem gewissen herrn ortega der Hammer jetzt einen, einen Vertrag oder einen Auftrag schon abgeschlossen. Das heißt, Feld 7 wurde schon gegrubert. Das hat die Sekretärin selbst gemacht, weil sie uns in diese Situation geritten hat. Ähm, danach müssen wir noch Feld 23, 51 und 56 ernten. Und da ist jeweils Hafer drauf. Das heißt, das müssen wir ähm, noch ernten im heutigen Tag. Aber das ist nicht so schlecht, weil dann kann der Drescher tatsächlich einfach im Einsatz bleiben. Er hat da auch uns noch gebeten, das Feld 40 zu spritzen. Hat man gesagt, nein, machen wir nicht, weil es nicht zu unserer Politik gehört. Auf der Feld 2 ist... ...ist Darius dabei, das zu mulchen. Der kommt dann nachher hier rüber. Deswegen, also das ist mal so, wo wir gerade stehen. Eine ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, Abend oder Abend. Ja, ähm, Nacht gehabt, je, nach, je nachdem, um welcher Uhrzeit ihr dieses Video dann schaut. Hier ist alles hervorragend. Das Wetter ist vielversprechend hier, dass wir den Rest des Augustes hier noch ausnutzen können, wirklich ein bisschen Arbeit zu machen, was Ernten angeht. Ähm... Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache jetzt. Hier müssen wir schon bremsen, weil die Bremsweg hier ist enorm lang, weil das Gewicht hier, das sind ja 52 Tonnen, die drücken nach vorne, klar. Okay wunderbar das ist auch schon passiert dann schauen wir kurz, kurz mal hier rein ich glaube wir brauchen unbedingt dann gras genau also stroh ist absolut voll gras ist da aber nicht mehr viel und ähm, heu ist in der produktion das geht ein bisschen langsam gut wir sind natürlich auch wir haben auch jetzt die zeit nicht sehr sehr viel vorgespult oder überhaupt nicht also dauern das wir sind gerade hier Zwei Stunden oder eineinhalb Stunden hier auf dem Hof. So, während Basti hier weitermacht und ähm, seine Bahnen zieht, wird man hier ein Auge drauf halten. Stellen wir uns mal hier hin. Der Motor kann aus, dann gehen wir, wie gesagt, Market abholen. Dann können wir den Abschließen. Das gibt uns ein bisschen Taschengeld. Also, machen wir weiter mit der geschichtlichen Abhandlung bezüglich ähm, Idaho ein bisschen. Ne? Also, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen was über erfahren über die erste Besiedelungen. Ähm, okay, wie gesagt, wir haben gesprochen, dass Lincoln eben quasi das Territorium festgelegt hat, hatte, nicht zu verwechseln mit dem Bundesstaat. Das ist damals noch nicht so gewesen. 1865 wurde ähm, Louis Town. Als Hauptstadt abgelöst von Boise. Boise. Das ist ja bis jetzt und heute noch die Hauptstadt im Bundesstaat, jetzt Bundesstaat Idaho. Stellen wir erstmal weg. Nicht sofort, weil wir erstmal kalken müssen. Genau, ähm, dann... Ein Jahr später, als das ähm, dieses quasi, dass äh, das, das Boys quasi Boise zu ähm, Hauptstadt ernannt worden ist, hab, hat man in den Bergen rund um Idaho und Idaho ist ja sehr, sehr bergig. Ne, sehr, sehr bergig wird geprägt durch einen Fluss und zwar heißt der Snake River. Ähm, und da wurde also in den Bergen. Von Idaho wurden, wurde Gold entdeckt. Ne? Das heißt ja, ihr könnt euch ja vorstellen, was Gold bedeutet hier. Zudem kam noch hinzu, dass ähm, 1869 die transamerikanische, ähm, oder die transkontinentale Eisenbahnlinie durch Idaho fertig gebaut worden ist. Also das hat noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, dass natürlich ähm, ein Goldrasch ausgebrochen ist. Genau, was vor allem chinesische Einwanderer gebracht oder ja ähm, hergetrieben hat, äh, die dann sich vor allem im Bergbau, also in der in den Minen und Bergbau dann ähm, beschäftigt waren. Und hat natürlich Idaho auch einen gewissen Reichtum gebracht, um das jetzt mal, sagen wir mal, ähm, Gelinde auszudrücken. Also, äh, Idaho ist bis heute nicht eines der reichsten Bundesländer äh, in ähm, ja, Bundesstaaten. Es ist halt einfach ähm, ja, ein kleines Bundes Bundesland, Bundesstaat. Aber auf jeden Fall ähm, hat diesen Gold Rush natürlich einiges an Leuten in die Region gespült, ähm, als dann 1890 Idaho tatsächlich zum Bundesstaat ernannt worden ist, lebten ähm, 88.500 Personen in der Gegend, also das ist zum Beginn für verglichen zum Beginn, also in den 90 Jahren, knappen 90 Jahren seit Entdeckung quasi der Region hier, sind ist es eine überverzehnfachung, also elfmal so viel. Also das ist schon einiges, ähm, was da wie das gewachsen ist. Gut, es sind 100 Jahre fast gewesen hier dazwischen. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, ja, wie die, der Wachstumsstand hier war ging, also wie das so also fortgeschritten ist mit dem mit der äh, ja, Kolonialisierung und mit der Übernahme der äh, westlichen Welt, der ähm, ja, Staaten, manchmal natürlich auch ganz klar nicht im Wohlwollen der ähm, ähm, Eingeborenen, die hier Jahrtausende, Jahr, Jahrtausende hier schon gelebt hatten. Und ja. Auf jeden Fall, das war so. Auf jeden Fall ist ähm, Idaho bis heute eigentlich ein zentraler Punkt für den Bergbau, also für das ähm, vor allem für Schwermetalle. Also Blei war ist ähm, Idaho eigentlich lange Zeit und glaube ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, der einer der Hauptproduzenten für für Blei. Ja, das wäre also die, sagen wir mal. Diese Tranche an, an Geschichte für dieses Kapitel. Bitte kommentiert mir doch, ob ihr das interessant findet, dass man eben geschichtliche Aspekte mit reinnimmt. Falls ja, würde ich vielleicht auch gerne mal hören, welche, welche andere Aspekte vielleicht euch noch interessieren würde, was man hier reinbauen kann. Ähm, ja, wir machen hier auf jeden Fall ganz schön weiter. Wir werden auch jetzt dann gleich mal den Auftrag von Feld 7, der ja Market abgeschlossen hat, abschließen. Das heißt zurückgeben und als erledigt melden. So, der wird auch gleich fertig sein, der Basti hier. Da gibt es noch zwei Bahnen. Da bleiben wir gleich hier oben stehen, weil da können wir nämlich den gleich dann abtanken, wenn er fertig ist. Okay, dann... Ist hier fleißig am Tun, wenn man gucken, hier die Bodenbearbeitung. der ist also hat eine gute Hälfte. Jetzt hat er erledigt. Also, was haben wir? Der erntekalender also wir haben werden im september ab september die nächsten drei monaten sehr viel zu tun haben mit mais sonnenblumen also da müssen wir uns absolut ein mais schneidwerk dann holen hoffentlich kann uns das schon dir helfen dann kartoffelzucker das ist haben wir keine Ausrüstung für bis jetzt? Also, das können wir nicht machen. Wir können die Baumwolle ernten, haben aber auch einen Teil der Ausrüstung noch nicht. Das wäre auf jeden Fall das, was zu machen wäre hier. Also, wir werden wir gucken, dort dass wir uns auf Mais und Sonnenblumen und eventuell die Sojabohnen. Also, wir haben dann drei Früchte, die wir dann im Auge behalten können. Dann schauen wir mal, wie die Aufträge dann reinkommen wo derweil hier ähm, Basti abgeschlossen, beendet hat hier, das heißt, wir können den abtanken und dann können wir den Basti, bevor wir hier leer fahren, gleich mal losschicken dass er mal auftanken geht und auch das Gerät sauber machen geht, bevor wir auf das Grundstück eines potenziellen Käufers gehen, damit die Maschinen auch glänzen, wenn die hier ankommen. Wunderbar. So, dann müssen wir uns den Schneiderwerkswagen wieder zurechtlegen hier. haben wir ja schon mal die Zapfwelle lösen, die brauchen wir ja gerade nicht mehr dann. So. Hervorragend, das geht ja alles wie am Schnürchen. Ja, ich bin halt einer, der den Schneidewerkswagen gerne separat fährt, weil man einfach mehr Überblick hat, Übersicht hat, über genau was, was um sich liegt. Gerade wenn ein Drescher hat, man einfach wenig Überblick, weil man einfach ein sehr eingeschränktes Blickfeld hat. Würden wir auch gleich die Maschine kurz warten gehen? Das heißt, den Drescher kurz warten, waschen, tanken. Das werden kurz machen, das Schneidwerk wird natürlich auch noch gewaschen. Okay, das hat angeschnappt, das ist gut. Okay, dann wird hier kurz getankt. So, das war Diesel. Dann warten wir kurz hier. reparieren nur 5 euro das ist ja ein geschenk dann fahren wir noch ein bisschen nach vorne damit wir hier Dev tanken können muss man wahrscheinlich ein bisschen näher fahren genau Okay, das war schnell und schmerzlos. Dann gehen wir den kurz sauber machen und dann fahren wir schon zum Feld 51 hoch. Und dann kommen wir mit dem Schneidewerkwagen den kurz auch reparieren, weil wenn das Schneidewerk, wenn das nicht in gutem Zustand ist, dann arbeitet er langsamer. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir müssen hier Vollgas geben. Es, wir haben einiges an Arbeit vor uns. Und ja, das ist halt... Jetzt hier unser Schicksal, dass wir die Maschinen im Einsatz haben, wenn Not am Mann ist. Und auch wenn ich ja ein bisschen säuerlich bin gegenüber Margret, aber sie hat es ja eigentlich gut gemeint. Alles ist in Ordnung. Wir wollen da kein weiteres Drama draus machen. Wir fahren jetzt zum Feld 51 und warten auf das Schneiderwerk und gut ist. Ah, Darius, du machst ja auch ganz gut Fortschritt hier, ne? Dauert ein bisschen mit diesem, mit diesem Mulcher, ne? Aber hilft uns enorm weiter, weil gut, ja, es sind 5% mehr Ertrags. Ergebnis dann im nächsten Jahr. Also wenn wir die Felder so herrichten können, dass die 100% Ertrag geben, ist das natürlich eine hervorragende Geschichte. Da wird man einfach optimieren können und vielleicht die anderen umliegenden Bauern auch davon überzeugen können, dass eben das Einsatz von Pflanzenschutzmittel oder Kunstdünger ja nur eine kurzfristige Lösung ist. Langfristig halt einfach das Natürliche ist und gesunder ist für die Natur, für die Umwelt und für natürlich das Produkt an sich, dass hier normaler und ganz normale Gülle verwendet wird. So, wenn wir jetzt hier über die Brücke fahren, dann gehen wir hier, sehen wir hier rechts und links. Also der Fluss hier, das ist also der, der Snake River, der quer durch Idaho führt, der auch verantwortlich ist für die geografische ähm, das geografische Gesicht, also dass eben der Snake River quasi sich in die Berge gefressen hat und eben dieses diese ähm, Täler quasi formiert hat. Ja, ja, das ist. Ähm und in diesen tiefen Tälern und so, da gibt es immer wieder so ganz, ganz schöne Flecken, die kann man aber nicht wirklich mit dem Auto erreichen. Da kommen eben dann die Buschpiloten zum Einsatz. Da kommen eben dann die Buschpiloten zum Einsatz die eben wirklich in waghalsigsten Manövern also zum Teil da auf kleinen Landstrichen landen und starten. Das geht natürlich nur mit sogenannten stoll Maschinen, STOL, Short Take Off and Landings. Das sind ähm, ja, speziell leichte Maschinen die aber mit der gut starken motoren da sind dass sie eben in kurzer zeit beschleunigen können das ist also ja okay wunderbar dann stellen wir uns hier in den schatten holen das schneidewerk Holen das Schneiderwerk, weil wir damit auch kurz zum sauber machen. Und sobald die loslegen hier mit dem Ernten hier oben, fahren wir dann den Raps, den wir noch im Hänger haben, auf Feld 6 ins Silo und dann haben wir das Feld 6 auch abgeschlossen. Wir werden das auch kurz warten, wenn wir gleich da rausfahren dann, damit auch die Messer hier alle in Ordnung sind und leistungsfähig sind. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir noch machen müssen. Schon groß, eh? dieses Schneidewerk. Zustand können wir noch gar nicht reparieren. Also ist noch in einwandfreien Zustand. Perfekt, wunderbar. Das freut mich zu sehen. Dann nehmen wir mal Feld 7 und schließen den Vertrag ab, weil das ist ja Unsinn, dass wir den noch halten. Abgeschlossen. Wunderbar. Wir haben wieder 2869 Euro in die Kasse bekommen. Auch wenn wir Herr, Herrn Ortigo gesagt haben: schau. Gib uns einen Teil davon, gibt uns äh, ca. 1000 Euro. Er hat aber auch bemerkt, dass es wäre, ja, dass er uns quasi in unserer Arbeit hier gestört hat. Also großzügige Geste von ihm. Danke, Herr Ortega. Muchas gracias. Okay, das scheint auch alles in Ordnung zu sein. Das Wetter ist nach wie vor hervorragend, also wirklich Erntewetter, deswegen ausnutzen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen achtsam sein, weil hier diese Straße, hier der, äh, der KI, hier der ist extrem aggressiv. Und wenn wir da mit dem langen Schneiderwerk hier rausfahren und da einer kommt, dann haben wir ein Problem. Aber die sind echt aggressiv auf dieser Straße. Sehr, sehr aggressiv. Also Es kann sehr gut, sehr, sehr gut sein, dass die uns von hinten reinfahren. Wenn wir hier, selbst wenn wir hier auf der Straße sind, kann es sehr gut sein, dass die von uns, uns von hinten reinrammen. Nur weil sie eben haben oder eben denken, dass diese Straße hier eine Rennstrecke sei. Deswegen also diese Straße hier, da muss man ein bisschen aufmerksam sein, weil... Mh. Aber sehr schön die Landschaft hier, also ich fühle mich schon was ein bisschen, also es ist, ich weiß nicht, wie das die Staaten ist, aber die Straße ist ein bisschen schmal für die Staaten und des zweiten dieses gewundene hügelige das ich habe irgendwie das gefühl wo irgendwo in der schweiz im emmental zu sein ja, in diese richtung zu gehen Okay, so, dann kommen wir jetzt also hier zum Drescher hin. Das heißt, wir werden gleich so hinfahren, dass der am besten gleich das Schneidwerk mitnehmen kann. Wir werden jetzt nicht anfangen, hier noch zu dreschen in diesem Kapitel. Das werden wir dann auf das nächste Kapitel ziehen. Kein Problem. Ja, das ist gut. Ich möchte auch mal kurz die Zeit nehmen, hier äh, auf jeden Fall noch auf die Kommentare einzugehen, die in der ersten im ersten Kapitel quasi gekommen sind. Ähm, bisher sind noch keine weiteren Kommentare gekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Also ähm, Markus sagt, äh, ich finde das Konzept gelungen und stimmig. Werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Gruß Markus ganz herzlichen dank Markus, für deinen kommentar für die unterstützung des projektes also ich finde auch es ist spannend es ist ähm, ja es bedingt halt eine gewisse eine storyline äh, die ich dann für natürlich jedes mal oder jedes mal quasi erstellen muss für jedes ja sagen wir mal ein zwei kapitel und wie es dann weitergeht ähm, ganz herzlichen dank für deinen kommentar ganz herzlichen dank für die unterstützung mit deinem feedback dann Kommen wir zum Kommentar von Jochen. Das hört sich interessant an, hervorragend. Freut mich, dass es dich interessiert. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar. Natürlich mache ich weiter und hoffe, dass er auch weiterhin spannend bleibt. Deswegen versuche ich halt auch verschiedene Aspekte mit reinzubringen. Also ich werde auf jeden Fall in jedem... Sagen wir mal jedem zweiten oder dritten Kapitel ein bisschen Bezug nehmen auf die Kommentare, die kommen bezüglich des Projektes. Ähm, deswegen ff, ähm, wäre es schön, wenn ich natürlich euren Kommentar auch äh, dann äh, mit reinnehmen könnte und auch vorlesen könnte, damit wir hier auch ein bisschen mehr Interaktivität haben ähm, äh, zwischen dem Zuschauer, was ihr und, und natürlich dem ersteller dieses äh, inhalts also mir dass wir da quasi eine ein dialog führen können mit ideen mit äh, feedback mit austausch mit kritik mit was auch immer es denn sei sei Na, und auf jeden fall bitte kommentiert doch damit wir hier in ein bisschen ein, ein interaktives gespräch kommen das eben nicht nur ein monolog meiner seite ist eben das ist auch ein bisschen ähm, eine, ja, eine Community wird hier. Ja, ich weiß, wir stehen noch am Anfang hier. Es ist vielleicht noch gerade ein bisschen langweilig, aber wir müssen auch erst hier rein starten. Wir sind, ähm, sind gerade mal ähm, ein paar Stunden rein in diesen Tag rein hier. Wir sind jetzt, Es ist jetzt 10 Uhr, also wir sind jetzt zwei Stunden hier und haben eigentlich in diesen zwei Stunden doch schon einiges erreicht, finde ich. Und ja, das ist doch... Ähm, Allerhand würde ich mal sagen, dann soll ich den auch gleich noch zum Feld 51 hochstellen oder soll der erst sogar schon zum Feld 53 gehen oder 56? Das könnten wir eigentlich machen, ja, dass wir den zum Feld 56 hochbringen schon genau. bringen wir den zum feld 56 rüber weil dies 51 ist schon abgedeckt das heißt wir können schon ein bisschen vorarbeiten es bleiben auch noch eine zwei minuten zeit also das heißt die zeit wo wir noch übrig überfahren könnte ich auch schon mal nutzen um quasi einfach noch schon wieder mal zu sagen dass dieses kapitel schon wieder zu seinem ende kommt ich möchte mich natürlich wieder ganz ganz herzlich bedanken für das interesse für die unterstützung wie gesagt für das feedback und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten dann Kapitel dann wieder. Nochmal der Aufruf, einfach wirklich kommentiert, teilt, ähm, teilt eure Meinung mit, teilt eure Ideen mit äh, und dann gucken wir, wie wir die einbinden können. finde auch, dass es nicht eine Storyline sein muss, die nur ich hier erstelle, sondern dass es ähm, eben auch im Zusammenarbeit mit euch zusammen quasi eine Story entstehen kann. Ähm, ja... Seid aktiv, helft mit und dann schauen wir, wie es weitergeht, dann die Story hier. Das ist auch wieder so eine gefährliche Straße hier. In diesem Sinne würde ich sagen... Schließen wir das Kapitel ab, ich fahre dann noch rüber und dann kommt schon der nächste Abschnitt. Also wir sind jetzt gerade um 10 Uhr. Das heißt, wir würden dann einfach nachher weitermachen mit einer nächsten Stunde. Gut, dann bis dann, ganz herzlichen Dank nochmal, danke, tschüss und hasta luego.